Sie hören regelmäßig Audiomitschnitte von Radiosendungen oder unseren Forschergeist-Podcast? Machen Sie das am Computer im Browser? Wenn ja, gibt es einen besseren Weg. Nehmen Sie den Podcast mit und hören Sie ihn wo und wann Sie wollen. Das funktioniert am besten, wenn Sie ihn auf Ihrem Smartphone abonnieren. Dazu besuchen Sie den App Store oder Google Play Store und suchen nach dem Begriff Podcast und laden die App Ihrer Wahl herunter. In dieser App suchen Sie nach dem Forschergeist-Podcast. Wenn Sie ihn gefunden haben, können Sie den Podcast ganz einfach mit einem Klick abonnieren. Neue Folgen werden dann automatisch auf Ihr Smartphone geladen und stehen zum Anhören bereit, wann und wo Sie wollen. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit dem Forschergeist-Podcast.